Das ist mit frischer Luft hier. Schöne, frische Autobahn. Also wenn du einen ganz netten Prüfer hast, der bleibt dann noch ein bisschen länger auf der Bahn, lässt sich nochmal eine Spur wechseln, um zu gucken, ob das nur war wegen meiner Nervosität oder ob das einfach wirklich komplett vergisst und gar nicht was. also das erkennst du in Ruhe. Ja, aber du siehst ja auf der Straße steht schon hier A2, BAB, A2, BAB. Ja, mit grünem Pfeil ist natürlich ganz cool hier. ne? Ich weiß nicht, welcher Fußgänger hier drauf gedrückt hat, aber... Es ist auf jeden Fall eine Mission gehabt da. Vielleicht kann nichts kommen bei der Genau. Darfst du schon die genau, aber du musst jetzt schauen? Wir wollen halt Richtung Oberhausen. Jetzt müsst du erstmal auf die Schilder gucken, wo das überhaupt ist. Okay, warte, wenn du es siehst. Also, wenn du sofort blinkst, du weißt ja noch nicht, wo die Auffahrt ist. Alles klar. weiß, oder wenn du ungefähr weißt, wie das funktioniert, so also im Prinzip, das ist, sieht das ja aus wie so ein von oben, mhm. und dann könntest du praktisch, also hier so weiterfahren, die erste Ausfahrt geht immer weg, mhm. aber die zweite, da vorne, hier Bochum, Wuppertal, mhm. die geht da oben einmal wie so eine Schleife rum, geht da rüber und kommt dann da wieder zurück. Und dann kannst du, wenn du dich mal verfranst hast, einfach so, so, so drüber und dann wieder zurückfahren.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 die 50, die kannst du dir immer einprägen, weil du nie weißt, wie die Kurven aussehen. Jede Ausfahrt unterschiedlich, aber mit 50 hast du eine gute Chance, guck mal, dann ist die auf einmal ein bisschen krasser, dann musst du halt die auf 40 runtergehen, weil sonst fährst du direkt die andere Seite wieder drauf. Und irgendwann, wenn du dann merkst, oh, das ist ja easy, dann kannst du halt wieder Gas geben, aber vorher nicht. Wir fahren an der nächsten Ampel rechts schon mal checken, genau, so, dann schau, schau mal, genau, dass du langsamer wirst, dass du dann hier keine große Überraschung erlebt? sauer, das ist mit frischer Luft hier, schöne, frische Autobahn, ist gar nicht so kalt drauf I don't 20 einfach mal links rüber und sagen, ja, das gleiche überhaupt nicht. Also die Idee ist gut, aber... Ja, warte erstmal, weil du nicht weißt, was nach dieser Autobahnkurve passieren kann. Kann sein, dass da die Geschwindigkeit reduziert wird oder da mehrere Autos sind. Wichtig ist immer, dass du weit vorausschauend fahren kannst, wenn du das machen willst. Und wenn du etwas schneller fährst, wie du jetzt, beobachte gleichzeitig, was die Leute auf der rechten Seite machen. Manchmal machen die dann Blinker und wollen, wollen einfach da rüber. Ja, jetzt musst du ein bisschen anbremsen, weil die eben sind nicht wichtig angeballert kommen. Weiß ich nicht, wie toll Bleib erstmal hier, beobachte, lass den Blinker ruhig an. Bleib ruhig auch am Gas, bleib an ihm dran. Dein Blinker ist gleichzeitig auch für ihn, so eine Aufforderung, wie ja mach was, weißt du? oh, <lacht> schneller fahren wollen würde, müssen wir dann, gehen. Ja, dann würde er jetzt auch näher auffahren, so wie er das jetzt mal wechselt und dann müssen wir schauen, dass wir aber eine groß genug Lücke finden, wo wie wir wieder nichts drüber. weil also bei der Geschwindigkeit jetzt kannst du auch nicht einfach sagen, alles gleich, geh mal ja. eben hier rein. Ich würde sagen, du den weißen überholt hast. Kannst, kannst du nicht bringen, weil die ballern einfach weiter. Jetzt schätze ich mal, kriegst du den. Genau. Das ist halt für dieses kurze Stück. ne? Und du musst da schauen, ob das passt, abzubremsen oder nicht. Lass dir erstmal ein bisschen mehr Abstand, weil hier so viele Steine liegen. Du weißt du ja schon, dass das so knistert, ne? Da lass dir Abstand, weil... Wenn dann ein Stein hochfliegt, dann hast du sofort einen Steinschlag in der Scheibe. Ja, aber so ist okay. Und jetzt, wenn es passt, dann ist es wieder beobachten. Genau. Das heißt also Versuch, ein bisschen vorausschauen zu fahren, dass du diese 80 früh erkennst, dass du nicht, so, nicht so dass du nicht sofort so krass runter. eine Spur wechseln, um zu gucken, ob das nur war wegen der Nervosität oder ob das einfach wirklich komplett vergisst und gar nicht was. Sagt er das dann was von Spurwechseln soll? Äh, ja, eventuell. Sagt er dann ja, wir fahren dann noch mal weiter auf der Autobahn oder wir bleiben erstmal hier. Also der sagt nicht direkt alles klar, wir wollen die Spur wechseln. Ja, jetzt muss er gucken, 130. Ist. Egal wie, wer schneller bist, Kannst halt du ja trotzdem nicht bringen. Ne? Nee, nee, nee, das funktioniert nicht. Du musst jetzt, gucken, jetzt musst du erstmal Gas geben. Der ist ja noch genau neben dir. Der ist noch weit weg vom Innenspiegel. Blinker rechts. Seitenblick. So, jetzt musst du runterbremsen. Noch mal rechts rüber. Blinker rechts. Ganz rechts rüber. Lang langsam. So, mach mal einen Blick aus. Eine Chance gehabt, überhaupt irgendwelche ansatzweise Geschwindigkeiten einzuhalten, hast du es gemerkt? Mhm. Da kam dann 80, dann 130 ja. und du so niu, niu, niu, niu, irgendwie da durch. Damit du das schaffst in der Prüfung, mhm. äh, ein bisschen langsamer fahren und weiter vorausschauen Dass du früh erkennst, alles klar, gleich ist die Geschwindigkeit aufgehoben. Aha, da fahren zwei LKWs. Den beobachten und dass du im Prinzip schnell fährst. Das ist nur eine Konsequenz von alles klar ich habe alles im Griff. Aber nicht schnell fahren und dann mal gucken, wie dir das irgendwie regelt, weil sonst kann es sein, dass da irgendwie zwei, drei Umstände den Strich durch Rechnung machen und dann weißt du nicht mehr, was du machen sollst und dann so wie von dem LKW kriegst du dann so Upa oder jemand anders schneidet dich und dann ist ja halt richtig jetzt. Nord weiterfahren. So, dann müssen wir mal schauen. Schilder zu sehen. Ja, ja. Wenn du links gleich genug Platz. Aber nee, da kommt schon das Schild. Mit der Geschwindigkeit dann hier rüber wechseln. Ab dass hier keiner versucht, da durchzuziehen. Blinker wieder aus. Wir fahren dann Richtung Lünen weiter. Siehst ist wo das ist? Ja. Dortmund, brechen und Lünen. So, jetzt würde ich ein bisschen langsamer werden und anfangen nach oben zu gucken, weil wenn von da Autos kommen, hast du mit denen hier sowas wie so ein Reißverschlussverfahren. Blinker rechts, weil Lünen ist rechts. Spiegel, Seitenblink. So, und jetzt bist du wieder auf der Ausfahrt. Wie schnell nochmal? Ja. Genau, da ist halt wichtig, dass du den Tacho kontrollierst, weil die 50 unterschätzte, die fühlen sich nämlich jetzt an die 30. ist Hinter dir in 99 der Fällen bleibt er hinter dir, weil das System so funktioniert, mhm, weil er quasi ab genau. Also, er geht rüber, du gehst rüber. Das passt alles. Ihr müsst ungefähr die gleiche Geschwindigkeit nur haben. Mhm. Das ist so das, das Wichtigste dabei. Das jetzt hier ist auch schwierig. Ich check die Spiegel, linker Seitenblick, dann gehst du rüber direkt Geschwindigkeitsschilder checken. Mhm. Das schaffst du halt nur, wenn du dir dabei die Ruhe antust. Weil sonst merkst du ja alles klar, hochgestalten oh, gestalten, ziehst du drauf, zack drauf und dann vielleicht machst du auch gerade noch so einen Seitenblick und dann siehst du die 80 gar nicht und scheppst hier mit 120 weiter und dann äh, sie haben Post. Kennst du die Einfahrt nach Lünen? Nach rechts? Ja, nach rechts, genau. Oh, check, haben wir die 60 hier. Das ist ein bisschen tricky, weil normalerweise steigt jetzt ein Impuls auf, dass du stehen bleiben willst und nach links gucken willst. Mhm. Das ist aber nicht so. Du musst nur ein bisschen runterbremsen und hast dann deine ganz eigene Spur. Das heißt, guck gar nicht nach links, guck nur nach vorne und fahr ganz normal weiter. Check oben das Schild, mhm. 70 und alles ist gut. Viele, die nicht ortskundig sind, bleiben dann da stehen. Und gucken, dass da von links was kommt. Genau. Und dann scheppert dir entweder hinten einer drauf oder was weiß ich. Schon reagieren und langsam angreifen. Das ist dann vorausschauendes Fahren. Tipp top. Und wie ist Autobahn so? Natürlich. Natürlich. also hohe Geschwindigkeiten mag ich auf jeden Fall. Ja, das habe ich gemerkt. Musste schauen, dass du wirklich, ähm, dass hohe Geschwindigkeiten die Konsequenz sind von dem, was du machst. Hm. Nicht, dass du einmal weil hohe Geschwindigkeiten zu fahren ist, einfach. Jetzt, ins das Auto gibt es Gas, also das kann jeder. Hm. Muss nur ein Lenkrad fressern. Das Problem ist, die Wahrscheinlichkeit, dass es dann knallt, ist relativ hoch. Hm. Um das zu vermeiden, versuch, also vielleicht kannst du dir diesen Satz im Kopf merken, dass hohe Geschwindigkeiten nur eine Konsequenz ist, von dem, was du vorher kontrolliert hast. Und automatisch kannst du schnell fahren. Hm. Aber wenn du erst schnell fährst und dann mal guckst, wie du das kontrollierst, dann, äh, Schwierig. Das ist halt auch das, was wir da auf der La machen, machen, ne? wenn die, wenn die Fahrstelle dann kommen und wollen dann halt auch Gas geben, dafür ist ja, die haben diese ganze Geschichte mhm. auch gemacht und fahren dann mal mit, also so, die sind ja auch so Autobahnkurven, diese Auffahren und so, da kannst du dann halt auch mit 60, 70 Mal so eine Kurve fahren oder auch richtig Gas geben, ist gar kein Problem. Aber dann merkst du dann halt auch, was passiert, wenn es einmal ein Mühe zu viel ist. Mhm. Und dann kann auch ESP und ABS nichts mehr regeln, weil dann Aber das Gute ist, da sind nur so Kies, Kiesbeete und und, und und Grünstreifen, ne? das passt. Ja, und dann will man da Betonwände oder da? Das wäre Uwe war auch hier. in der Prüfung, wovon ich nicht ausgehe, dass wir auf die Autobahn fahren, aber falls wir es doch machen und du kommst danach wieder in die Stadt, kontrolliert dreimal mehr deine Geschwindigkeit. Ja, mhm, das halt nicht richtig. Ja, und die 50 fühlen sich halt dann wie, auf jeden Fall sehr laff. Very, very laff. Das ist aber was fährt, dann muss Orientierung Ja, aber da musst du aufpassen, die meisten, wenn 50 ist, fahren Na 60. Klar. Aber ich will mal vor, wenn da einer von der Seite die, man die Vorfahrt nimmt, dann... Tja, fliegst <lacht> du aber weit. Ja. Das geht ja gar nichts. Ich glaube schon bei starkem Wind. Ja. Unser Druck oder so? Ja, wahrscheinlich fährt das Ding um 120, 130. wieder in die Stadt reinkommen. Ne? Dann sagt der Prüfer, wir wollen an der nächsten Ampel links und an der zweiten Ampel wieder links. Check Spiegel, linker Seitenblick. Dann gehst du jetzt hier links und weil du an der zweiten Ampel wieder links sollst, wieder links rüber. Genau, jetzt beeil dich nicht, weil die Kurve ist schwer innen zu fahren. Ampel passt noch, ist aus grün. So, weil du jetzt die richtige Spur hast, brauchst du nur noch Spiegel gucken, Blinker und dann kannst du praktisch gleich locker rüber. Außer der Fußgängerin sehe ich erstmal keine Komplikationen. Du bleibst mal ein bisschen runter, ich weiß nicht, was sie vorhat. Aber wenn sie geradeaus geht, hat sie vorrang. Dann musst du hier stehen bleiben. Geht sie nicht, dann kannst du gehen. Sonst macht die dir einen Strich durch die Rechnung. Wenn du hier quer auf der Kreuzung stehen bleibst, fällst du deswegen durch. Genau. Was macht der Prüfer dann zum Beispiel? Der fährt halt einmal dann eine Runde auf der Autobahn, wenn dann Zeit, also relativ fix, direkt zurück und dann halt. Oh, schön Sport hier, die sind wieder schön durch die Wald gelaufen, die haben alle richtig Bock. Habe ja, ich Vorfahrt? Ja. Und dann halt schön schnell in so ein Wohngebiet rein. Und in dem Wohngebiet muss da wirklich schauen. Also der fährt halt hier rein, weil der. Ähm, du hast jetzt hier fünfmal diese Einzelvorfahrt. Zum Beispiel. Und deswegen fährt er halt hier rein. Ne? Da will er sehen, wie wach bist du. Und hast du das mit äh, rechts vor links und den ganzen Schildern hier gut im Griff. Und wir machen das jetzt gleich genauso, wie wir das manchmal in der Prüfung machen. So halt auch wegen Spielplatz. Einfach erhöhte Aufmerksamkeit. Ne? Weil hier ist alles kombiniert. Achtung, Kinder, Achtung, Baustelle, Achtung, so, Vorfahrt. links weiter, genau. Mach aber langsam und eine riesen Kurve. als wäre so ein Bus, wenn du hier reinfahren willst. Genau. Damit du denen genug Platz lässt, die dann da wieder raus wollen. Langsam, langsam. Du musst sicherstellen, dass hier niemand kommt. Ne? Weil du die Hindernisse auf deiner Seite hast, müsstest du warten, wenn einer kommt. Dann ist das nächste tricky da oben rechts, rechts vor links. Da. Ja. Das heißt, du musst ein bisschen rechts rüberfahren. also so einlenken, kommt natürlich keiner. Und dann lenkst du langsam wieder zurück. Genau. Dann sagt der Prüfer, such dir eine geeignete Stelle zum Umkehren. Mhm. Oh, erstmal langsam. Weißt du, was geeignet wäre? Hier? hier. Die Straße einfach. Mhm. Genau. Ich So, genau. Dann blink aber rechts, dass jeder hinter dir checkt, dass du jetzt machst. Mhm. Durch diesen Blinker rechts symbolisierst du immer, alles klar. Ich parke entweder oder ich kehre um. Ja, das ist P. Mach nochmal. mal. Und jetzt ist wichtig, dass du so langsam machst wie möglich. Mhm. Dass du dir wirklich viel Zeit lässt. Genau. Ab der Hälfte einmal stoppen. Damit du das halt sehen kannst. Genau. Und dann wieder langsam rein. Vergleich auch gerne mit den Außenspiegeln, ob du die Bordsteine siehst mhm. und ob das so passt. Okay. Und dann schön wieder kurz nach hinten gucken. Und weil du halt überall immer deine Augen haben musst, also mal auf den Radweg, ja. mal, mal auf dem Radweg, mal in den Spiegel. Deswegen halt so langsam wie es geht. Genau. So. Wenn es da einer kommen würde, müsste er auch auf mich warten. So. Genau, wenn er das nicht tut, weil er ein Vollhorst ist, dann ist es natürlich okay.